Hallo, ich bin Carsten Lienemann und ich leite ehrenamtlich den Global Music Player Verlag. Der Verlag ist klein und hat bisher nur vier Bücher herausgebracht. Dieses hier ist das Neueste. Aber bevor ich mehr darüber sage, möchte ich euch ein kleines Stück daraus vorlesen. Am Abend, wo der Himmel pechschwarz wurde, und die Sterne am hellsten funkelten, rannten wir Kinder durch die Gräser, ohne Sorgen, spielten Ticker, Fangen und lachten so sehr, dass uns anfing der Bauchweh zu tun. Wir fielen dann auf das Gras, wälzten uns herum und halfen uns gegenseitig wieder hoch, während wir dem Schwirren der Heuschrecken lauschten und sich unsere Pupillen immer mehr weiteten, bis sie plötzlich zusammenzuckten und sich wieder verkleinerten. Als wir vor unseren Augen die Glühwürmchenschwärme vom Gras aufsteigen sahen und sie mit Bewunderung und Freude anschauten. Das Kribbeln in unseren Fingern wurde immer mehr, bis wir uns schließlich der Versuchung hingaben, den Glühwürmchen hinterherzurennen und sie zu fangen. Hey, da, da habe ich eine Sternschnuppe eben gesehen, sagte mein jüngerer Cousin voller Freude, der neben mir auf dem Gras lag und die Sterne betrachtete. Mit einem ausgestreckten Arm. Was? Echt? Wo? Ich will sie auch schnell sehen, damit ich meinen sehnlichsten Wunsch endlich wünschen kann, damit er nun endlich in Erfüllung gehen kann. Ich wünsche mir nämlich, dass niemand mehr sterben muss und dass alle sich lieb haben und wir alle zusammen glücklich sein können. Dass alle Menschen friedlich zusammenleben können und unsere Welt viel schöner und bunter aufleuchten kann. Mit Einhörnern natürlich. Das liegt mir schon lange auf dem Herzen. Oh ja, niemand soll mehr weinen, verkündete ich stolz. Einer dümmer als der andere. Erstens, das war ein Flugzeug, keine Sternschnuppe. Zweitens, spricht man den Wunsch nicht laut aus, sonst geht er nicht in Erfüllung, sagte meine drei Jahre ältere Cousine nüchtern, ohne jegliche Miene im Gesicht. Ihre Antworten waren immer so stumpf, ohne Rücksicht auf andere, als ob sie schon alles aufgegeben hätte und ohne Hoffnung wäre. Was? Aber, sagten mein Cousin und ich gleichzeitig wie aus einem Mund, geschockt, während die anderen sich vor Lachen nicht mehr bekriegen konnten. Na los, Kinder, kommt, wir fahren jetzt wieder nach Hause. Ab ins Auto, rief die Mutter eines meiner vielen Cousins und Cousinen um mich herum. Danach ging einer nach dem anderen weg, bis auch ich dran war im auto beobachtete ich mit verschlafenen augen den riesigen zunehmenden mond voller bewunderung wie er mit uns kommt und uns den weg beleuchtet egal wo ich war er war immer da und wachte über mich und deutete mir den dunklen weg damit ich sicher ankomme in jenem moment versprach ich mir selbst leise dass egal was kommt oder passieren mag egal wo ich bin wie verzweifelt oder angsterfüllt ich war Solange ich auf den Himmel blicke und der Mond immer noch bei mir ist, wird alles gut sein. Als ich diese Stelle zum ersten Mal las, gab es dieses Buch natürlich noch nicht. Was ich hatte, war das handgeschriebene Manuskript. Und ich dachte, wow, das ist unglaublich. Das hat eine 14-jährige Schülerin geschrieben, in einer gerade erst erlernten Sprache. Woher nimmt sie diese Poesie, diese Sprachkraft? Und dann der geniale Bruch der Situation gerade als es kitschig zu werden droht. Ich habe natürlich noch weitergelesen, soweit es ging, denn das Buch war noch gar nicht fertig geschrieben. Und ich kann euch sagen, diese Stelle, die ich gerade vorgelesen habe, ist nur eine von vielen herausragenden Szenen. Die junge Autorin Malakadur schreibt in ihrem Buch zwischen hin und her über ihr Leben in Syrien, ihre Flucht und das Ankommen in Deutschland. Sie schreibt aus der Perspektive eines Kindes, das aber viel mehr wahrgenommen hat, als Erwachsene vermuten würden. Und sie interpretiert das, was sie erlebt hat, auf spannende, auf philosophische, manchmal lustige, manchmal todernste Weise, aber nie bitter und nie kitschig. Ich bin sehr froh und glücklich, dass ich Malak dabei helfen durfte, dieses Buch fertigzustellen. Es war mir dabei ganz wichtig, ihre besondere Sprache zu erhalten. Jetzt könnt ihr euch selbst ein Bild davon machen. Ihr findet zwischen hin und her meine Flucht aus Syrien unter https-globalmusicplayer.com-verlag.